Kannst du mal vorfahren damit, damit du weißt, was lang geht? Du Und das schaffen der überhaupt, dass du ziemlich schlecht bist? Alter, der ist lecker gerade so rum. Du bist auch gerade durch die Brücke geflogen. Das ist eine Lüge. Das ist die absolute Wahrheit. Ich weiß, das war vielleicht ein bisschen viel Speed. Ach man, Rocky. Ich fahr jetzt weiter. Tschüss. Keine Sorge, ich stand eh 20 Minuten da hinten und habe auf dich gewartet. Als ob ich einen Speicherstand genau gerade beim Umfall hatte. Hätte das nicht 5 Sekunden früher sein können? Nein. Junge, was machst du? Hä? Ich war, ich war schon lange vor dir! Ich war schon lange vor dir! Du, ich, ich kann's dir prüfen, ich kann's dir prüfen, okay? Du warst, ich kann's dir proofen. Du warst gerade am Ich kann dir prüfen. Du gerade... Ich kann dir prüfen. Ich kann dir prüfen. Ich, ich hab Videobeweis. Ich hab Videobeweis. Ey, jetzt fahre ich die Route, glaube ich, zum so vierten Mal. jetzt mach doch mal los. Ich muss heute Abend noch Schuhe putzen. Kinderarbeit ist verboten. Nähe für den Nikolaus morgen. Er wird nicht kommen bei mir. Wow. Bin ein bisschen Zeit. Du musst einfach nur dran glauben, dann kommt er. Ups. Hä? Das Ding gibt nicht so richtig Gas. Ich komme auf maximal 17 km/h und dann gibt's kein Gas mehr. Hast du den Unfall überhaupt gespürt? Hä? Wo? Welcher Unfall? Ich bin hier mit, keine Ahnung, 120 hinten reingefahren. Also ich habe nichts gemerkt. Das wäre... sehr. Wär, wär ah! Das ist die feiste Straße! <lacht> Ey, du stehst wieder aufrecht. Lebe noch. Junge, nicht so viel hin und her Kann man ja abbiegen? Was ist denn hier? Nein Was machst du? Danke fürs, Hal Danke fürs Halten Ich glaube ich lass mal von 150 runter rein Dann kann ich ja ein bisschen auf dich warten Warum bist du neben der Strecke? Aber wilde Rat in -Rad battles hier. Ja. Fuck. Sorry, ich muss, ich muss. Zum Glück war die Baustelle auf deiner Seite und nicht auf meiner. Scheiße, jetzt ist ja auch noch Schnee. Ja, 150 sehe ich jetzt kein Problem drin. Ich fahre mal lieber 120 oder so. Äh, <lacht> <lacht> <lacht> ah, da kam ja auch einfach Schnee. Ich, ich, bin, ich bin ja äh, Priester. Du bist dick, das ist gut. Priester der Heiligen Oder so. Du bist dick. Aua. Ich muss mich abschleppen lassen. Habe oh, Hab ich dem kleinen Kind wehgetan. Ich auf den Kopf. <lacht> ja, Ripp. Ich bin ja eh nur. Ich bin ja eh. Ich bin so nah an der Werkstatt, dass es nur eine halbe Stunde dauert. Du bist, keine Ahnung, 13. Was soll denn das jetzt? Ja, du bist ja... Ey, ich bin, nicht so, ich bin nicht so jung wie Lulu. Habe ich auch gar nicht gesagt. Lulu ist 12. Ich glaub, der ist... <lacht> Ey, der, ich dachte er ist 6. Ja, ja, also er verhält sich so, aber er ist halt, glaube ich, tatsächlich ist zwölf. Das glaubst du auch selber nicht. Ich sehe das als eine Lüge. Tja, du bist auch eine Lüge. Nee, ich bin ja dick, genauso wie du. Dickheit schützt nicht vor Lüge. Dickheit schützt vor Strafe nicht, Junge glaube aber, dass ich nicht glaube, dass du glaubst, dass ich nicht glaube, dass ich glaube, dass du glaubst, ich nicht glaube, du glaubst, dass ich glaube, dass du dick bist. Siehst du genauso, oder? Nö. Ist mir egal. Ey. Asozial. Ich glaube aber an den heiligen Heinz. Und ich glaube, dass du ziemlich dick bist. Ich glaube, du bist dumm, dass du mir hinten reinfährst. Äh, Lenk mal nicht ein für die nächste Kurve. Okay. Aua. Ich habe einen Prozent Schaden. Soll ich dich töten? Willst du, dass ich dich töte? Sei mal nicht dick. So los. Ich find das lustig. Ich fahr jetzt weiter, weiter über das Eis fällt. Ich find das lustig. Ich guck mal, wo ich damit hinkomme. Ich hab 100%. Aber mein LKW gibt das nicht. Ich bin das lustig. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ich das lustig finde? Fahren, weil irgendwann fand ich, oh, was zu machst du? War. Ja, oh. was, <lacht> was warst du? Ist die Frage. Ich habe mich gedacht, was du machst. Auf einmal habe äh, ich auch das äh, LKW verloren. Ja, keine Ich habe ich ich hab 50 tun, Prozent. Wohin werde ich denn abgeschleppt? Ja, ich habe mich abschleppen lassen. Ja, ach. Digga, was ist das denn für eine Straße? <lacht> What the <lacht> fuck? Das the ist Schotter fuck? anscheinend. What the fuck? Ich, ich fahre 100 auf dem Ding und auf einmal bringt's mich... Ja, bei mir auch. Ich habe trotzdem... Ich hab's gesehen, hab abgelöst, und hab trotzdem 3% bekommen. Digga, das kann doch nicht sein. Warum wird dieser Ort nicht äh, als gefunden markiert, wenn ich hier bin? Ich glaube, das ist alles ein bisschen verbuggt, kann das sein. Ja, ich bin hier und es wurde bis jetzt immer noch nicht... ...eingezeichnet. Du hast mich getötet. Oh, ja Dick, hier ist eh eine Werkstatt. Dafür kannst du aber noch ziemlich gut fahren, du Bastard. Ich, ich, ich habe zwar nur 20%, lassen, aber ich will nicht die lange Strecke mit Schaden fahren. Ähm, kurze andere Frage, und zwar, wo wollen wir jetzt als nächstes hin? Ähm, das kann ich dir jetzt ähm, beantworten. Okay.